Handysektor präsentiert Geocaching – die Schatzsuche 2.0 Geocaching ist eine Schatzsuche in der realen Welt, die dich zu den schönsten und verstecktesten Plätzen führt. Hast du gewusst, dass es weltweit mittlerweile mehr als 2 Millionen Caches gibt? Stell dir vor, sogar in deiner Stadt gibt es Orte, an denen du sicherlich noch nie warst und an denen Caches versteckt liegen. Es wäre doch interessant diese zu entdecken und das nicht allein, sondern mit deinen Freunden. Um mit der Suche starten zu können, brauchst du dein Smartphone, dein GPS oder eben ganz oldschool deinen Kompass. Die offizielle Geocaching-App kannst du aus den App-Stores problemlos herunterladen. Nachdem du angemeldet bist, kann es auch schon losgehen. Du suchst dir einfach einen Geocache aus, nachdem du suchen willst. Die App navigiert dich dann zu deinem Ziel. Wonach du jetzt genau suchst, bleibt erst einmal ein Geheimnis. Caches gibt es ganz groß, aber auch winzig klein in verschiedenen Boxen und Schwierigkeitsgraden. Meistens sind die Geocaches nicht sofort ersichtlich. Du musst wirklich danach suchen, Steine umdrehen, unter Wurzeln schauen oder auf Bäume klettern. Hast du den Geocache gefunden, darfst du dir alles genauer anschauen und deinen Namen ins Logbuch eintragen. Wenn du Lust hast, kannst du den Gegenstand auch austauschen. Bist du fertig, ist es wichtig, dass du den Cache genauso verlässt, wie du ihn angefunden hast. Danach heißt es, auf geht's und den nächsten Schatz entdecken. Viel Spaß wünscht euch Handysektor.